Aus unserem Ball, ja, da werden Industrieparken macht 200 Meter hohe Windräder mit Blinklicht in der Nacht. Sie reden uns ein, dass man die Welt mit Windkraft retten kann. Dabei ziehen sich Industriewölfe bloß ein grünes Schafel an. Die Leute, die denken, Windkraft, das wäre eine saubere Sache. Den sag ich nur, das hab ich zuerst auch noch gedacht. Aber Windkraft, die zerstört Natur und bringen tut sie nix. Ich frag mich, wer die Umwelt vor den Umweltschützern schätzt. Aus unserem Ball ja, da wir ein Industriepark mal 200 Meter hohe Windräder mit Blicklich der Nacht. Sie reden uns ein, dass man die Welt mit Windkraft retten kann. Dabei ziehen sich Industriewölfe bloß ein grünes Schafel an. Selbst wenn das ganze Land mit Windredung vollsteht, nützt das Ganze einen Scheißdreck, wenn der Wind nicht richtig weht. Trotzdem machen die Betreiber damit noch ein Geschäft. Denn das Geld für diesen Mist, das wird uns Bürgern abgepresst. Aus unserem Ball, ja, da wird ein Industriepark gemacht, 200 Meter hohe Sie reden uns ein, dass man die Welt mit Windkraft retten kann. Dabei ziehen sich Industriewölfe bloß ein grünes Schafel an. Ein paar wenige Genossen wollen einen Bürgerwindpark bauen. Und es stört sie nicht, dass sie den Bürgern ihre Welt versauen. Die Natur, die wird zerstört. Und es wird immer schlimmer wegen einer Handvoll skrupelloser Ökosubventionsgewinnler. Also unser Ball, ja, da wird Industriepark gemacht, 200 Meter hohe Windräder, mit, mit Blicklicht in der Nacht Sie reden und sein, das die Welt mit Windkraft kam kann, dabei ziehen sich Industriewölfe nur ein grünes Schafel an. Ich tu mir das Hirn zermatern, doch eins versteh ich nicht, warum lässt uns die Gemeinde da einfach so im Stich? Doch dann kam mir die Antwort und es war mir alles klar, denn die Chefs von der Genossenschaft sind im Gemeinderat.